Ein Workshop mit Kompositionsstudenten der Universität von Manitoba, das war einer der Programmpunkte während des Aufenthalts in Winnipeg. Das Klangforum hatte sich auf vier Stücke vorbereitet, allesamt von Studenten, die kurz vor ihrem Bachelorabschluss stehen. Die erste Komposition, In the Forest. Nach der Präsentation gab es eine Besprechung zwischen dem Klangforum und dem Komponisten. Änderungsvorschläge wurden diskutiert und auch ausprobiert. Dann schließlich das zweite Stück, Boiling Point. Dritte Komposition. Avidut. Und schließlich am Ende noch ein Stück für Streichtrio. Der Steve. Zwischen den Präsentationen natürlich immer Gespräche und Rückmeldungen. Und wie war das für die jungen Komponisten? Es war ein unglaublicher Bild. Es ist immer toll, die Leute zu hören, die Musik zu hören. Ich habe viel Erfahrung mit Studentensembles, und es ist immer schön, wenn man mit einem Ensemble arbeitet. Es war spannend, die Professionellen zu hören, und uh, auch, also wie sie meine Musik interpretieren. Es war fantastisch. Um fair zu sein, es ist eine völlig andere Erfahrung. Es hört sich in der Kopf und es hört sich an und zu spielen, von sehr guten Musikern. Es ist immer etwas. Ein nicht ganz alltägliches Austauschprojekt zwischen Nachwuchskomponisten und Profimusikern. Sie so sind sehr brav, ich bin dankbar, wir sind privilegiert. Danke, dass <laughs> es war sehr produktiv. Ich finde, Junge Komponisten noch immer. Sie waren sehr geöffnet und sehr, sehr dankbar. Diese Ausprobieren im Moment von Leuten, die sich eigentlich schon was gedacht haben, was schon abgeschlossen ist, eigentlich eine Einheit schon ist, da nochmal zu verändern und zu, neue Ideen zu haben, das fand ich sehr spannend. Und die sind auch so offen, diese jungen Studenten. Und das macht einfach Freude. Man, sobald man einfach in Austausch ist mit Menschen, geht einfach was hin und her sozusagen.